Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen heute in diesem Beitrag zur theoretischen Elektrotechnik die äh, Max-Begleichungen ein wenig äh, durchforsten, nach Möglichkeiten, wo wir kleine Vereinfachungen vornehmen wollen. Und auf diese Art der Systematisierung äh, werden wir im Prinzip uns auch einen Fahrplan entwickeln, in welcher Reihenfolge wir das Ganze denn dann. Ähm, äh, besprechen wollen und in welcher Reihenfolge wir Lösungsmethoden entwickeln wollen. Mein Name ist Hans-Georg Hauthauser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Was Sie schon kennen inzwischen ist der komplette Satz der Maxwell-Gleichungen. Wir sind darauf in der Einführung schon eingegangen, insbesondere natürlich auch in der axiomatischen Herleitung. Wir haben also hier oben unsere vier Maxwell-Gleichungen in differenzieller Form. Äh, entsprechend daneben die äh, Gleichungen in der äh, integralen äh, Schreibweise, wobei wir jeweils eben mit äh, äh, Satz von Gauss oder Satz von Stokes den Übergang vom Differentiellen, von der differenziellen Form auf die integrale Form vorgenommen haben. Was ich hier unten nochmal äh, mit aufgeschrieben habe, ist die Kontinuitätsgleichung, und äh, Sie wissen aus der axiomatischen Herleitung, dass die Kontinuitätsgleichung unmittelbar aus der Ladungserhaltung folgt und damit äh, eigentlich nochmal grundlegender ist als die max gleichungen selber. Also zum Beispiel das Coulomb-Gauss-Gesetz, Divergenz D gleich Rho V, folgt unmittelbar äh, aus der Kontinuitätsgleichung, kann daraus abgeleitet werden. Und von daher gibt es auch keinen Grund, warum wir diese unheimlich wichtige Kontinuitätsgleichung jetzt nicht auf dieses Tableau mit draufnehmen sollten. Gut, das heißt, diese vier oder mit Kontinuitätsgleichung fünf Gleichungen beschreiben eigentlich die gesamte klassische Feldtheorie und zwar vollständig. Die Lösungsvielfalt, die hinter diesen Gleichungen steckt, ist immens. Und wir werden in dieser Vorlesungsreihe uns das ein wenig erschließen, aber letztendlich an der Lösungsvielfalt auch nur kratzen können. Dass das so eine unheimlich große Lösungsvielfalt ist, das können Sie sich folgendermaßen vielleicht ganz gut klar machen. Die Physik kennt heute vier fundamentale Wechselwirkungen, vier fundamentale Kräfte, mehr nicht. Damit beschreiben wir heute alles. Diese vier Kräfte sind die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, die Gravitation und eben die elektromagnetische Wechselwirkung. Die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung, das sind beides Kräfte, die extrem kurzreichweitig sind und die nur im Inneren von Atomen eine Rolle spielen. Das heißt, sobald wir außerhalb der Atome sind, sobald wir nicht in die Atome hineinschauen wollen und das erklären wollen, was da passiert, da sind natürlich die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung extrem wichtig. Aber sobald wir uns außerhalb der Atome uns befinden, dann gibt es eigentlich nur noch die Gravitation und die elektromagnetische Wechselwirkung. Jetzt will ich nicht die Bedeutung der Gravitation herunterspielen. Die ist natürlich unheimlich bedeutend. Insbesondere hält sie unser Universum zusammen. Aber die gravitation ähm, ist nicht besonders stark ähm, das heißt wir merken von der gravitation eigentlich nur dann etwas wenn wirklich sehr sehr große massen beteiligt sind Wir kennen das aus dem alltag ähm, wenn sie zwei bleistifte nebeneinander auf dem schreibtisch legen dann werden die sich dann ziehen die sich zwar an aber sie merken nichts davon ähm, aber natürlich ist die gravitation eine sehr bedeutende wechselwirkung Wesentlich bedeutender ist aber tatsächlich äh, die elektromagnetische Wechselwirkung, einfach weil sie unendlich stärker ist. Naja, unendlich stärker natürlich nicht. Es sind ungefähr äh, 38 Zehnerpotenzen, die dazwischen liegen. Etwa 10 hoch 38 mal stärker als die Gravitation äh, ist die elektromagnetische Wechselwirkung. Ähm, die Tatsache, dass aber eben neben der Gravitation nur noch eine. Wechselwirkung eine Rolle spielt und alles erklärt, heißt auch, dass sie, wenn sie sich im Makrokosmos, also außerhalb der Atome, mal die Gravitation wegdenken, alles das, was dann noch passiert, wirklich mit Hilfe der elektromagnetischen Wechselwirkung beschrieben werden kann. Sprich, wenn sie stolpern und fallen hin, dann ist dafür für das Hinfallen, tatsächlich die Gravitation verantwortlich. Für das Stolpern vielleicht gar nicht. Für das Stolpern ist vielleicht verantwortlich, dass Sie Ihren Bewegungsapparat nicht richtig angesprochen haben. Und ähm, alles, was ähm, kognitiv bei Ihnen abläuft, äh, alles, was aber auch äh, in den Nerven abläuft, alles, was in den Muskeln abläuft, alles, was in den Zellen abläuft, das ist schon elektromagnetische Wechselwirkung. Und auch wenn Sie dann gestürzt sind ähm, und spüren einen Schmerz, dann ist natürlich auch dieser Schmerz elektromagnetische Wechselwirkung. Genauso aber, lassen wir es nicht so negativ besetzt, ähm, äh, natürlich auch äh, alles andere, was Sie empfinden. Wenn Sie äh, lieben, wenn Sie fühlen, äh, dann ist das elektromagnetische Wechselwirkung. Ähm, gehen wir weg von den biologischen Phänomenen. Wenn Sie eine Maschine bauen, äh, eine elektrische Maschine bauen, ja, dann ist das schon naheliegender, dann ist das elektromagnetische Wechselwirkung. Und so könnte man die Reihe jetzt unendlich fortsetzen. Alles, was im Makrokosmos nicht mit Gravitation zu tun hat, ist elektromagnetische Wechselwirkung. So gesehen müssen wir uns nicht wundern, dass diese Gleichungen, wie sie hier stehen, wirklich eine unheimliche Lösungsvielfalt aufweisen. Und damit zusammenhängend, weil sie eine große Lösungsvielfalt haben, sind die Gleichungen auch relativ komplex. Und wenn man jetzt immer versuchen würde, für jedes Problem tatsächlich die kompletten Gleichungen zu lösen, dann würde man sicherlich die richtige Lösung finden, aber man würde wahrscheinlich viel zu viel für viele Probleme viel zu viel Aufwand betreiben. Deshalb ist es wichtig auch zu wissen, wie kann man denn hier ähm, Einschränkungen, Vereinfachen, Vor Vereinfachungen vornehmen. Das wird uns tatsächlich lange Zeit in der Vorlesung beschäftigen. Aber hier eben, wie gesagt, das ist sozusagen dann der erste Fall, unser Fall A. Wenn wir keine Einschränkungen vornehmen, dann sehen die Max-Vergleichungen so aus, wie sie eben aussehen. Wenn wir jetzt ähm, weitergehen, äh, dann, ist, äh, dann wäre unser Fall B ähm, äh, eine Vereinfachung, die tatsächlich sogar äh, relativ weitgehend ist. Äh, nämlich das ist der sogenannte äh, statische Grenzfall. Und der statische Grenzfall, das heißt nichts anderes, dass wir eben alle Zeitableitungen zu null setzen. Wir gehen davon aus, dass alles, was vorkommt, nicht zeitabhängig ist, eben statisch ist. Und das heißt gleichzeitig, dass die Zeitableitungen verschwinden. Ähm, ja, so wie die Gleichungen hier stehen, das sind immer mal die kompletten, vollständigen Gleichungen. Jetzt können wir nach und nach einfach die Zeitableitungen zu null setzen. Fangen hier oben an, ähm, dann wird eben aus Rotation E gleich minus dB nach dt wird eben Rotation E gleich 0. Das passiert dann natürlich auch entsprechend auf der Seite der integralen Formulierung. Ähm, dann haben wir als nächstes das ähm, äh, Durchflutungs-, das Ampärische Durchflutungsgesetz, Maxwell-Ampèresches Durchflutungsgesetz. Hier verschwindet eben äh, die, die Verschiebungsstromdichte, also dd nach dt wird zu null äh, entsprechend auf der integralen Seite. Die nächsten beiden Maxwell-Gleichungen sind äh, sowieso nicht dynamische Gleichungen, das haben wir am Anfang schon mal bemerkt. Das heißt, die hängen gar nicht von der Zeit ab äh, äh, und äh, deshalb wird sich hier auch nichts verändern. Wohl aber äh, hier unten in der Kontinuitätsgleichung, da haben wir eben hier ein v nach dt, äh, eine Zeitableitung und im statischen Grenzfall wird auch diese verschwinden und natürlich sowohl in der differenziellen als auch in der integralen Form. Ja, diese Gleichungen sind jetzt wirklich wesentlich einfacher. Äh, woran machen wir fest, dass diese Gleichungen wesentlich einfacher sind? Wenn wir uns das anschauen, dann hatten wir ja vorher eine Verkopplung zwischen elektrischen und magnetischen Größen. Also beispielsweise hatten wir hier oben im Induktionsgesetz stehen Rotation E gleich minus dB nach dt. Hier steht jetzt nur noch Rotation E gleich 0. Und auch wenn wir die anderen Gleichungen durchschauen, haben wir keine Gleichung mehr, in der elektrische Felder und magnetische Felder gleichzeitig auftauchen. Das heißt, anders ausgedrückt, die, die elektrischen Phänomene und die magnetischen Phänomene sind im statischen Grenzfall, d nach dt gleich 0, voneinander unabhängig. Die Gleichungen sind entkoppelt. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch naheliegend, diese beiden Fälle dann separat ähm, zu behandeln. Und man unterscheidet also, das wäre unser Fall B1, äh, in die Elektrostatik. Ähm, in der Elektrostatik betrachtet man nur die elektrischen Phänomene. Formal würde das heißen, ich ignoriere die Stromdichte. Entweder ich habe keine oder wenn ich sie habe, interessiere ich mich nicht für die Effekte, die dadurch verursacht werden. Ähm, und äh, ja... Dann, wenn ich nur die elektrischen Phänomene äh, beachte, dann werden diese insgesamt fünf Gleichungen hier natürlich zu zwei Gleichungen äh, zusammenschrumpfen. Das sind die sogenannten Grundgleichungen der Elektrostatik. Rotation E gleich 0, Divergenz D gleich Rho V und natürlich nach wie vor mitgeführt die entsprechenden integralen Formulierungen. Im Allgemeinen ähm, haben wir einen nicht trivialen Zusammenhang zwischen D und E. Es gilt ja, dass D gleich Epsilon 0 mal E plus die Polarisation P ist. Ähm, das haben wir uns in der Einführung uns angeschaut. Ähm, aber es gibt natürlich einen ganz, ganz wichtigen ähm, Fall, nämlich den Fall der homogenen linearen und isotropen Medien. Und in diesem Fall haben wir einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen ähm, der dielektrischen Verschiebung D und dem elektrischen Feld E. Äh, dann gilt nämlich einfach D gleich Epsilon 0 mal Epsilon R mal E. Oder wenn ich Epsilon 0, Epsilon R zusammenfasse zu einem Epsilon, dann äh, steht hier einfach D gleich Epsilon mal E. Das heißt, diese beiden Größen sind bis auf eine konstante äh, Identisch. Sie sind nicht wirklich unterschiedlich. Damit vereinfachen sich die Gleichungen von hier oben noch einmal. Rotation e gleich 0 bleibt stehen. Aber statt Divergenz d gleich rho v schreiben wir jetzt einfach Divergenz e gleich 1 durch Epsilon mal rho v. Integral analog. Ja, und das ist jetzt wieder äh, eine sehr Schöne Situation, wo wir tatsächlich auch weiterkommen können. Ähm, wir haben hier oben Rotation E gleich 0 stehen. Viele von Ihnen werden schon sofort sagen, ja, damit ist das E-Feld ein konservatives Feld. Ähm, das heißt, wir haben gewisse Aussagen über die Wegunabhängigkeit. Das führt aber auch dazu, ähm, dass wir Potenziale ähm, einführen können oder ein Potenzial einführen können. Und wir haben das in äh, dem Blog über die äh, mathematischen Voraussetzungen schon auch etwas formaler äh, gesehen. Und zwar ist das eines der äh, Lemmas von Poincaré, dass immer dann, wenn die Rotation E, wenn die Rotation eines Vektorfeldes verschwindet, in dem Fall also Rotation E gleich 0, dass dann dieses Vektorfeld auch als Gradient eines Skalarpotenzials geschrieben werden kann. Das Minuszeichen hier ist eine reine Konvention, die aber die wir hier auch durchhalten wollen. Das heißt, wir können in dem Fall E schreiben als Minusgradient eines Skalarpotenzials phi und damit können wir natürlich auch, das können wir einsetzen in die zweite Gleichung, also in die Gleichung Divergenz E. Wir machen das jetzt mal für Minus Divergenz E und nicht für Divergenz E, also das Vorzeichen ähm, schreiben wir hier rein. Ähm, das kompensiert sich aber hier mit diesem Vorzeichen, sodass äh, Minus Divergenz E einfach Divergenz Gradient Phi ist. Divergenz Gradient ist jetzt ein ähm, Differentialoperator zweiter Ordnung. Der hat auch einen Namen. Das ist der Laplace-Operator, der mit diesem Delta-Symbol geschrieben wird. Also Divergenzgradient gradient Phi, das ist identisch mit Laplace-Phi und das ist, das lesen wir hier oben ab, jetzt minus 1 durch Epsilon Rho V. Das Minus kommt daher, dass wir uns hier nicht Divergenz E angeschaut haben, sondern Minus-Divergenz E. Und diese Gleichung, die hier nochmal farbig etwas hervorgehoben ist, Laplace-Phi gleich minus 1 durch epsilon rho v das ist die sogenannte Poisson-Gleichung. Und das ist auch schon ja, letztendlich einer der Lösungswege, den man dann in der Elektrostatik auch gerne wählen wird, dass man äh, diese Gleichung sofort löst. Manchmal ist es auch ähm, ähm, einfach möglich, ähm, zum Beispiel diese Gleichung hier ähm, sofort zu lösen. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Geometrie ist. Und das ist etwas, was wir uns später natürlich noch in größerer Ausführlichkeit anschauen werden. Ähm. Ja, genauso wie wir die Elektrostatik uns jetzt angeschaut haben, können wir uns natürlich auch die Magnetostatik anschauen, Fall B2. In der Magnetostatik würden wir also die elektrischen Effekte ignorieren. Formal gesehen wäre das, dadurch zu machen, dass wir RoV gleich 0 setzen. Es kann aber auch sein, dass RoV gar nicht 0 ist, sondern dass wir einfach die Konsequenzen, die eine ladungsdichte -Verteilung mit sich bringt, einfach ignorieren wollen. Ja, und dann würden wir natürlich nur die beiden magnetischen Gleichungen betrachten. Die Kontinuitätsgleichung spielt dann auch noch eine Rolle. Ähm, sodass wir hier jetzt drei Gleichungen sozusagen als Grundgleichungen der Magnetostatik ähm, aufschreiben könnten. Ähm, Rotation h gleich j, Divergenz b gleich 0 äh, und Divergenz j gleich 0 und dann mit den entsprechenden integralen Formulierungen. Ähm, auch hier ist es so, dass im Allgemeinen der Zusammenhang zwischen b und h wieder komplex ist. Wir haben im Allgemeinen eben eine Magnetisierung, die hier noch dazu kommt. Und auch hier gibt es aber wieder einen ganz wichtigen Spezialfall, nämlich wieder den Fall der homogenen linearen isotropen Medien. Und in diesem Fall schreibt sich B einfach als epsilon 0, äh, als 0 mal mü relativ mal h. Und äh, die beiden Konstanten fasst man auch gerne wieder zu einer Konstante zusammen, also b gleich mü h. Ähm, in diesem Fall ähm, kann ich wieder äh, äh, eine Größe durch die andere ersetzen, also zum Beispiel das h durch das b ähm, ersetzen. So, wie ich das hier gemacht habe, ähm, Rotation B ist dann also gleich 1 durch μ mal die Stromdichte J. Ja, ähm, auch hier äh, hilft uns eines der Poincarés'en Lemmas wieder äh, weiter. Wir haben hier stehen äh, Divergenz B gleich 0. Und wie wir in, der, in dem Block über die mathematischen Voraussetzungen gesehen haben, immer dann, wenn die Divergenz eines Vektorfeldes verschwindet, können wir nach Poincaré dieses Vektorfeld darstellen als die Rotation eines anderen Vektorfeldes. Dieses Vektorfeld nennt man dann Skalarpotenzial und äh, ja, das kann ich natürlich dann auch in diese erste Gleichung für Rotation B wieder einsetzen. Rotation B ist dann Rotation, Rotation A. Und das ist dann gleich 1 durch μ mal j, wie wir hier oben ablesen. Ähm, Rotation, Rotation j, das sieht jetzt zunächst mal nicht unbedingt so aus, als hätten wir hier wirklich etwas ähm, vereinfacht. Ähm, wir werden aber später sehen, dass tatsächlich diese Gleichung ähm, äh, häufig sehr viel einfacher zu lösen ist als die Ursprungsgleichungen ähm, Rotation, Rotation, das werden viele schon wissen ähm, Rotation, Rotation kann man auch schreiben als ähm, Gradient Divergenz minus Laplace ähm, Das Laplace ist dann etwas, was wir aus der Poisson Gleichung von eben schon wiedererkennen das Gradient Divergenz, äh, da werden wir später noch etwas äh, zu sagen und das führt uns dann auch auf den äh, Begriff der Eichung. Das sei hier an dieser Stelle nur schon erwähnt, aber nicht weiter behandelt. Ähm, ja, ähm, jetzt haben wir zwei Extremfälle betrachtet. Äh, unter A haben wir gesagt, äh, naja, beliebige Zeitabhängigkeiten, unter ähm, B äh, haben wir äh, gesagt, äh, äh, dass äh, äh, wir rein statische äh, Phänomene haben. Und äh, äh, unter diesem Fall B können wir tatsächlich noch einen weiteren äh, Spezialfall. Ähm, uns anschauen, nämlich den des sogenannten stationären Strömungsfeldes, den wir später dann aber auch für langsam veränderliche Phänomene erweitern werden. Ähm, aber dazu später mehr. Und ähm, ja, stationäres Strömungsfeld, darunter wollen wir den Fall verstehen, dass wir wieder die Ladungsdichte zunächst mal vernachlässigen. Formal gesehen würde das also bedeuten, dass wir sie zu Null setzen und bei der Stromdichte äh, nehmen wir nur einen Anteil der Stromdichte, nämlich nur die Leiterstromdichte. Auch da hatten wir in der Einführung was zugesagt. Ähm, und die Leiterstromdichte ist eben gegeben durch ähm, äh, Leitfähigkeit kappa mal elektrisches Feld, also jl gleich kappa mal e. Ähm, und ähm, ja, wenn wir das ähm, entsprechend hier ähm, einsetzen, dann sehen Sie schon, dann wird ähm, das Coulomb-Gauss-Gesetz hier ähm, verschwinden. Und ähm, äh, für J können wir ähm, was einsetzen, insbesondere in der Kontinuitätsgleichung ähm, wird man das machen. Das heißt, Divergenz j können wir dann schreiben als Kappa mal Divergenz E gleich 0. Ähm, auch hier oben können Sie natürlich prinzipiell, also im amperschen Gesetz können Sie prinzipiell diese Einsetzung äh, machen. Ähm, häufig lässt man das aber ähm, auch weg. Wie gesagt, dazu auch später noch eine Menge mehr und ähm, insbesondere das werden wir teilweise auch nicht streng im äh, vollkommen äh, stationären Zustand betrachten. Was ähm, hier erwähnenswert ist, ist, äh, dass, dass das E-Feld hier in diesem Fall tatsächlich sowohl rotationsfrei als auch ähm, divergenzfrei ist. Ja, wie gesagt, äh, wir hatten jetzt unter A und B äh, strenge äh, äh, oder, oder sehr äh, extreme Vorgaben, nämlich einmal eben wie gesagt beliebige Zeitabhängigkeiten und unter B eben überhaupt keine Zeitabhängigkeit. Häufig ist es aber so, dass wir im Fall C sind, den sogenannten quasi-stationären Fall, in dem wir zwar Änderungen haben, diese aber in irgendeiner Weise, das muss man dann nochmal spezifizieren, eben langsam vor, äh, äh, äh, vonstatten gehen. Ähm, langsam soll in dem Fall heißen, dass wenn wir Momentaufnahmen machen, dass dann die Lösungen tatsächlich so aussehen äh, wie äh, in den, im statischen Fall. Das heißt auch schon, dass wir wahrscheinlich hier die Lösungsmethoden verwenden können wie im statischen Fall. Und dafür ist es aber notwendig, dass in dem Gebiet, was wir jetzt betrachten, die Wirkungen tatsächlich quasi verzögerungsfrei ähm, übermittelt werden. Das heißt, Sie haben ein bestimmtes Gebiet, es hat eine bestimmte Ausdehnung. Wir werden später noch sehen, dass sich Wirkungen typischerweise mit der Lichtgeschwindigkeit oder mit der Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium ähm, übermitteln sodass, wenn Sie die Größe des Gebietes kennen, Sie auch abschätzen können, wie lange dauert es denn, bis die Wirkung von einem Ende des Gebietes bis zum anderen Ende gekommen ist. Und wenn diese Zeit kurz ist, im Vergleich zu Zeiten, die Sie sich ansonsten anschauen, dann ähm, können Sie sozusagen davon ausgehen, dass sich die Wirkung instantan im gesamten Gebiet ähm, verteilt. Sie brauchen dann einen Punkt ähm, nicht zu beachten, den Sie normalerweise zu beachten haben, nämlich die sogenannte Retardierung. Retardierung, auch dazu, wie gesagt, später natürlich viel, viel mehr. Aber Retardierung ist ein Effekt, den Sie aus dem Alltag sehr wohl kennen. Ähm, stellen Sie sich beispielsweise vor, ähm, Sie ähm, sind draußen irgendwo und äh, über sie hinweg fliegt ein Hubschrauber dann gibt es folgenden Effekt, wenn dieser Hubschrauber in einer etwas größeren Höhe fliegt dann kann es sein, dass Sie auf diesen Hubschrauber aufmerksam werden zunächst mal akustisch das heißt Sie hören ihn wenn Sie jetzt in Richtung des Schalls schauen würden dann würden sie an dem Hubschrauber vorbeischauen oder anders ausgedrückt wenn sie ihn dann irgendwann gesehen haben dann stellen sie fest dass der schall aus einer anderen richtung zu kommen scheint als das optische signal das optische Signal bei den typischen Distanzen, die wir so auf der Erde haben, können Sie davon ausgehen, das optische Signal ist instantan. Dass die Lichtgeschwindigkeit ist so groß, dass die Zeitverzögerungen hier keine Rolle spielen. Das heißt, Sie sehen den Hubschrauber tatsächlich, tatsächlich dort, wo er auch wirklich ist. Sie hören den Schall aber dort, wo er war. Das liegt daran, dass einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ähm, signifikant geringer ist ähm, und Sie dort eben solche Retardierungseffekte sehen. Wenn der Hubschrauber tief genug fliegt, das heißt Ihr Beobachtungsgebiet auch klein genug ist, dann spielt das keine Rolle. Wenn er also so direkt über Sie hinwegfliegt, ähm, dann werden Sie zwischen der optischen äh, Richtung und der akustischen Richtung keinen Unterschied wahrnehmen. Dann brauchen Sie sozusagen nicht zu retardieren. Gut, das werden wir aber später uns noch genauer anschauen. Ähm, es sei auch schon erwähnt, dass Sie in diesem Fall auch keine Abstrahlungen haben, ähm, dass auch zu Zeitabhängigkeiten entkoppelt sind. Und was ich eben schon gesagt habe, dass Sie auch Berechnungen mit den Lösungsmethoden ähm, der Statik machen können, aber dann eben für verschiedene Zeitpunkte die Lösung jeweils neu kalkulieren müssen oder das so kalkulieren müssen, dass Sie eine zeitabhängige Lösung direkt bekommen, zum Beispiel bei harmonischen ähm, Anregungen. Ähm, Im quasi-stationären Feld ähm, ist es so, dass Sie jetzt gerne eigentlich zwei Fälle nochmal unterscheiden, ähm, je nachdem, welche Zeitabhängigkeit Sie vernachlässigen. Wir haben ja eben gesehen, naja, Sie können... Die verschiebungsstromdichte vernachlässigen sie können die induktion vernachlässigen und wir wollen hier beim quasi stationären fall jetzt eigentlich nur eins von beiden vernachlässigen was daran liegt dass sie den anderen effekt brauchen um ihr problem zu beschreiben ähm der erste fall das ist der weniger bedeutende fall das ist so sogenannte quasi elektrostatik in dem fall würden sie die induktion vernachlässigen die Verschiebungsstromdichte aber mitnehmen. In dem Fall, wenn Sie die Induktion vernachlässigen, bekommen Sie natürlich ein anderes Induktionsgesetz, nämlich ein Induktionsgesetz ohne Induktion, also in der Form Rotation E, ist gleich Null. Wichtiger, wesentlich wichtiger ist die sogenannte Quasi-Magnetostatik, bei der Sie den Verschiebungsstrom vernachlässigen, aber die Induktion mitnehmen. Das ist bedeutender, weil Sie tatsächlich zum Beispiel in Leitern, immer wenn Sie Leiter haben, das werden wir später noch sehen, die von den Verschiebungsstrom tatsächlich häufig vernachlässigen können, weil er einfach wesentlich kleiner ist im Vergleich zum Leitungsstrom. Und die Induktion aber gerade eben bei technischen Prozessen sehr sehr häufig eine Rolle spielt und in dem Fall verändert sich das maxwell ampèresche durchflutungsgesetz und nimmt die einfache Form an Rotation H gleich J und hier stünde ja normalerweise dann eben noch plus dd nach dt, dieser Term würde jetzt eben einfach wegfallen. Gut ja, In der quasi-Elektrostatik haben Sie dann also diesen Satz von Gleichungen, in dem sich insbesondere eben hier oben die farblich markierte farblich markiert das Induktionsgesetz vereinfacht und in der quasi-Magnetostatik diesen Satz von Gleichungen, bei dem sich insbesondere dann eben das Durchflutungsgesetz verändert. Hat. Ja, ähm, und äh, damit kommen wir im Prinzip auch schon zur ähm, Zusammenfassung. Ähm, wir haben gesehen und ich habe es auch gesagt, dass wir den allgemeinen Satz der Max-Vergleichungen haben, der zwar immer korrekt ist, ähm, häufig aber unnötig kompliziert. Die Probleme sind also häufig so gestaltet dass Sie gar nicht den kompletten, den allgemeinen Satz der Max-Vergleichungen benötigen, um die richtige Lösung zu finden. Und das Auffinden der Lösung wird natürlich stark vereinfacht, wenn Sie dann geeignete Annahmen machen. Und das, was wir vorgestellt haben, an ähm, Vereinfachungen, das ist im Prinzip nur mal ja, ähm, ein, ein Blick darauf, was Sie machen könnten. Das sind die wichtigsten Fälle vielleicht. Es sei aber nicht unerwähnt, dass es auch noch weitere Fälle gibt, wie Sie eben, je nachdem wie Ihr Problem ist, ähm, die Max-Vergleichungen ähm, vereinfachen können, um dann eben problemangepasste Lösungen schneller zu finden. Wir werden im weiteren Verlauf äh, dieser Veranstaltung äh, dann natürlich insbesondere die Lösungsverfahren für die äh, verschiedenen Fälle äh, einführen und auch die Lösungen, die rauskommen, dann entsprechend äh, diskutieren. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch an einem Punkt angelangt, an dem wir mal Lernziele formulieren äh, können. Sie wissen jetzt schon so viel über die Maxwell-Theorie, dass Sie das auch nachvollziehen können und die Lernziele sind jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen mal gestaffelt nach Komplexität. Es würde also damit anfangen mit etwas, was Sie vielleicht jetzt eigentlich schon leisten können. Sie kennen die Maxwell-Gleichung, kennen heißt, Sie können sie wiedergeben. Sie können die Beziehung zwischen den Gleichungen erklären, das ist schon ein bisschen mehr. Da gehört auch dazu, dass man vielleicht mal darauf eingeht, wo kommen Sie denn her, wie sind die Wechselwirkungen dazwischen, was sind das eigentlich für Größen und so weiter. Sie können vereinfachte Grundgleichungen entwickeln, das ist ein bisschen das, was wir heute gemacht haben und vielleicht eben dann auch für andere Fälle können Sie vereinfachte Grundgleichungen entwickeln. Sie können Problemstellungen analysieren und Lösungen finden. Da würde jetzt eben, das würde bedeuten, äh, Ihnen wird ein Problem gestellt und Sie können selber sagen, okay, die und die Vereinfachungen können wir in den Fällen machen, weil das und das gegeben ist und dann daraus eben die Lösungen finden. Lösungen finden habe ich jetzt hier nicht farblich hervorgehoben, ist aber natürlich auch wichtig, dass Sie irgendwann mal die Lösung finden. Ähm, Sie können Modelle für neue Problemstellungen entwickeln. Hier ist jetzt, naja, das neue Problemstellungen da, Sie werden später sicherlich daran kommen, äh, dahin kommen, äh, dass, Probleme, äh, dass Sie ein Problem haben, für das ein Modellvorstellung noch nicht in irgendeinem Lehrbuch entwickelt worden ist, wo Sie also das Problem äh, entwickeln sollen. Und auch das sollen Sie hier in dieser Veranstaltung eigentlich äh, äh, lernen, wie das äh, geht. Und Sie können für neue Problemstellungen geeignete Lösungsmethoden Auswählen. Ähm, häufig ist es so, dass tatsächlich mehr als eine Lösungsmethode ähm, möglich ist und die Kür ist natürlich nicht nur irgendwie zur Lösung zu kommen, sondern auch möglichst effektiv zur Lösung zu kommen. Ja, und damit, dass wir jetzt hier eben ähm, Lernziele ähm, definiert haben, damit wollen wir jetzt auch diese Einheit schließen und ja wie immer danke ich Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer verweise ich auf den Link auf der Webseite, wo Sie eben auch nochmal weitere Informationen finden können. Besten Dank.